Tim zeigt euch heute, was ihr als Einsteiger so zum Bogenschießen braucht. Die kompletten Einsteigersätze findet ihr bei uns im Shop. Der Seitenköcher Shorty wird aus honigbraunem Wildleder hergestellt und am Gürtel oder Hosenbund eingehängt. Er ist universell für Rechts- und Linkshandschützen einsetzbar. jedem Set mit dabei sind natürlich auch Pfeile. In diesem Fall findet ihr in jedem Einsteiger Set 6 Limelights Standardpfeile. Hier spannt Tim den Bogen auf. Dazu haben wir euch den Bärpor Spanngurt aus robustem Nylon mit ins Paket gepackt. Grundsätzlich ist der Spanngurt etwas breiter als die herkömmliche Spannschnur, dadurch haben wir mehr Kontrolle beim Aufspannen. Bei der Hero-Serie war es uns wichtig, dass wir auch im günstigen Preisbereich schöne und leistungsstarke Bögen anbieten können. Unsere Hero-Bögen überzeugen mit einer tollen Leistung und ihrer schönen Holzkombi. Das dunkle und rauchige Actionwood wird durch seine Akzentstreifen aus Ahorn und Bubinga hervorragend zur Geltung gebracht. Zudem kann jeder einzelne Bogen unserer Hero-Serie über den Bogensattel oder mit einer Pfeilauflage geschossen werden. Unser Armguard Dynamic besteht aus einem Kompressionsspandex. Dadurch passt sich der Armguard Dynamic perfekt deinem Unterarm an. Um den Bogenarm vor der Bogensehne zu schützen, haben wir zusätzlich eine Gummiauflage auf das Spandex aufgebracht. Dadurch wird dein Unterarm garantiert geschützt. Wir empfehlen euch den Schießhandschuh Classic. Bei ihm haben wir auf ein extrem weiches und hochwertiges Rinderleder zurückgegriffen. Er schützt die Finger optimal und bietet sehr guten Tragekomfort. Von Top gibt es im Set Deluxe für Erwachsene noch den catcher als mobiles okay. Ziel dazu.